Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Wir befinden uns hier immer noch in unserer wunderbaren, schnieken Base. Und ihr seht schon, ich habe ein neues Mod, Mod, ja, einen neuen Mod hinzugefügt. Und zwar habe ich den Ender.io Mod hinzugefügt. Und ich habe den, ähm, welchen war das noch? Genau, Buildcraft. Ich habe mir noch Buildcraft hinzugefügt. Ähm, ja... Einfach, einfach aus dem Grund, weil, keine Ahnung, hatte Lust dazu. So, und ähm, wir wollen diese Folge mal ein bisschen weitermachen mit unserem Hausbau hier, denn unser Haus sieht ja noch relativ ähm, neutral aus. Also man erkennt eigentlich noch gar nicht, dass das ein Haus ist. Da habe ich gerade meine Maus ein bisschen so schnell eingestellt gehabt. So, man erkennt gar nicht, dass das ein Haus ist so wirklich. Aber ähm, wir werden hier schon... Wir werden hier schon was machen. Ich werde mir jetzt erstmal ganz kurz eine Druckplatte machen. Und zwar einmal so. Damit wir hier zumindest einmal schön ran rausgehen können. Perfekt. So. Und wir machen uns jetzt... Wir haben hier schon 61 Eisen geschmolzen gehabt. Die haben wir in der letzten Folge ja erfarmt gehabt. Hier ist auch noch eins. Und ich gucke mal ganz kurz, was wir denn alles aus Eisen machen können. Achso. <lacht> So, Iron Wir können da Lampen auf jeden Fall draus machen Ja natürlich Boots und sowas alles Genau Transport Pipes können wir hier machen Ich hatte nämlich die Transport Pipes auch hinzugefügt ähm, Nur da weiß ich noch nicht genau wie wir das genau machen Okay Okay Iron Block Ja das ist ja, ist ja Das sind einfach nur geschisselte Blöcke Okay Zaungitter, mmh. ja klar, Ketten und sowas können wir hier auch machen. Eine Iron, was ist das denn? Achso, das ist, achso, das ist ähm, um die Blätter von den Bäumen zu holen. Ich würde sagen, wir machen uns aber erstmal für den Anfang eine schöne Eisenrüstung. So, machen wir uns erstmal eine schöne Eisenrüstung hier. Wunderbar. Okay. Also wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt dieses Format immer noch genauso wie mir. Mir macht das auf jeden Fall immer noch mega Spaß hier. Und ähm, ich bin immer noch am Vorproduzieren. Also ich bin immer noch bei Folge 4, bin ich glaube ich gerade jetzt. Ähm, es ist Es aber schon mittlerweile jetzt 2 Uhr nachts, denn ich habe in Zwischenzeit schon viele weitere Sachen erledigt gehabt und sowas. Und musste halt zwischendurch weg und sowas. Könnt ihr ja alles verstehen. Mhm. Wie gesagt, ich nehme das jetzt hier um 4 Uhr nachts gerade knapp auf. Ich muss ein bisschen leiser reden, aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, denn ich möchte jetzt nicht die Leute hier wach machen. Ähm, aber es ist ja eh so, dass wir entspannt reden müssen. Oder müssen nicht, aber ich will ja eh entspannt reden. Also passt das eigentlich völlig gut. So, ich packe jetzt nochmal ganz kurz hier die, die Kohle mit den Potatoes in den Ofen. Wir haben auch gar keine Fackeln mehr, das fällt mir gerade ein, ne? Haben wir gar keine Fackeln mehr gehabt? Ich bin der Meinung, wir hatten noch welche, aber hm, sind weg anscheinend. Okay, das ist gut zu wissen, dann machen wir uns mal ein paar mehr Fackeln. So, und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz nach unserem Essen hier, oh, geht ja automatisch zu, gucken mal ganz kurz nach unserem Essen hier, ist hier schon wieder was gewachsen, ja hier ist wieder was gewachsen, hier ist auch was gewachsen, ja okay, das war es aber auch schon wieder, aber wenigstens immerhin etwas. So. Muss ich ja gar nicht mehr zumachen. <lacht> Fällt mir gerade mal so ein. So. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal hier die das sachen raus. Und, ähm, das machen wir jetzt mal die Potatoes hier natürlich. Ich weiß gar nicht, machen wir jetzt. Wir gehen erstmal schlafen. Wir wollen tagsüber am besten bauen. Und ich finde, zum Bauen. Ist es, es ist so sehr schön mit dem Shader so an sich, aber zum Bauen, finde ich, können wir den Shader mal ganz kurz ausmachen hier. So, das sieht natürlich dann wieder gleich ganz anders aus, das Spiel hier. Leute, es sieht wieder so richtig, weiß ich nicht, egal. Ähm, wie gesagt, wir bauen jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, wie wir unser Haus genau bauen wollen. Was wir natürlich brauchen ist eine Axt, eine heile Axt am besten und die kaputte nehmen wir auch erstmal mit. Und zwar möchte ich mein Haus eigentlich ähm, nach hinten weiter ausbauen. Das heißt, eigentlich muss hier noch ein bisschen was weggerissen werden. So. Wir wollen jetzt aber nicht hier die Natur komplett zerstören, sondern wir wollen das einfach nur so ein bisschen... Ah, guck mal, da kommt doch was raus. Ah, gut zu wissen. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ob da was rauskommt. Aber anscheinend kommt da doch was raus. Wir haben da, wir haben da jetzt ein Zucchini rausbekommen, mit eine cucumber und also eine, eine, ihr wisst schon, wie das heißt, ne eine Gurke und eine Zucchini und äh, was auch immer das hier ist. Snake. Okay, kann man daraus. Ah, da kann man sogar Samen raus machen, das ist gut. Da machen wir da erstmal Samen direkt raus. Das brauchen wir nicht. Winter Wintersquash. Wintersquash-Samen. Pumpkins, Samen. Gut, da machen wir jetzt erstmal hier die ganzen Samen raus. Dann können wir nämlich die gemütlich auch noch anpflanzen. Dann haben wir ein bisschen mehr Auswahl an Essen schon mal. Das ist wunderbar. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier wegmachen will. Aber es muss einiges weg, weil ich mein Haus ja etwas in die Größe ziehen möchte. Ich möchte das ja... Das geht hier ein runter? Ne, es geht nicht ein runter. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier aber einen hoch. Aber dafür wollte ich eigentlich das machen. Ich wollte eigentlich... Hm. Die Frage ist jetzt halt, wie wir das bauen. Aus welchem Material... Natürlich haben wir den Boden daraus gebaut. Da müssen wir eigentlich den Boden auch damit weiterführen. Ich würde sagen, wir führen dann den Boden mal damit weiter. da müssen wir ungefähr hier. So, ich glaube so ist das right. Genau. Ich möchte nämlich so eine kleine Erhöhung machen. Das heißt, wir gehen hier. So. Und dann gehen wir hier noch ein hoch. So wisst ihr Leute, dass das Haus ein bisschen abschrägend ist. So, das muss natürlich weg. Zack, zack, zack. Okay. Mm. Ja, ich glaube, ich glaube, so möchte ich das. Dass es so ein bisschen in die Natur eingearbeitet ist. So, das heißt, wir bauen hier noch. Und dann hier. So, wo habe ich die Schaufel jetzt? Da. Perfekt. Dann gehen wir nochmal hier ein bisschen weiter ran. Ich glaube, so ist das gut. Und da müssen wir halt, wie gesagt, hier müssen wir, ähm, hier müssen wir, wie gesagt, durchgehen. Das heißt, hier müssen wir irgendwie einen Aufgang bauen nach oben, weil wir müssen ja hier, ich werde das hier mal alles jetzt wegreißen, damit, ähm, damit das ein bisschen eine Ebene ist. Das heißt, wir müssen gleich noch ein bisschen Oakwood farmen gehen. Also hier das Oakwood, das ganz normale. Denn das muss ja hier auch alles so sein. Zack, zack, zack, zack. Perfekt. Okay, haben wir, haben wir nicht sogar noch Oakwood? Nein, wir haben tatsächlich gar kein Oakwood mehr. Also gar keins, what the fuck, okay. Gut, da würde ich sagen, tun wir jetzt erstmal hier die ganzen Samen und Büsche und sowas, was wir alles haben, hier rein. Und das Holz tun wir jetzt auch erstmal hier rein. Das brauchen wir auch nicht. Ähm, die Sachen können wir auch erstmal hier ganz kurz reinlegen. So und das, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Oakwood. Ich glaube das hier ist sogar Oakwood. Ne? Das ist sogar Oakwood. Aber ich möchte diese schönen Bäume hier nicht wegmachen eigentlich. Eigentlich möchte ich die schönen Bäume hier nicht. Ich fange mal hier hinten an. Wo man das jetzt nicht so stark sieht, dass die Bäume weg sind. Weil ich möchte die Bäume halt nicht komplett weg haben hier. In der Umgebung. Das sieht so schön aus. So, ähm... Die roten Bäume hier... Eigentlich möchte ich die gar nicht wegmachen. Eigentlich möchte ich die gar nicht wegmachen. Ich bleibe jetzt erstmal bei den ganz normalen Oakwoods hier. So, machen wir die erstmal weg. Würde ich sagen. Ah, das ist ein roter. <lacht> Zack. So. Ähm... Oder kommen wir nehmen doch hier... So, diese kleinen roten können wir nehmen. Aber die großen roten, die finde ich schön. Die müssen bleiben. Äh. Äh, was war das? Achso, das war nur ein Leck. Achso, so, es hat nur geleckt gehabt. Okay, gut zu wissen. Ich wusste, hä? Ich wollte gerade so, hä? Warum, warum geht das nicht? Ich kann das nicht abbauen. Aber das war wirklich nur ein kleiner Ruckler. So. Okay, wir haben jetzt 28 Stück. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das reicht noch nicht. Das reicht, glaube ich, noch lange nicht aus. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit vom Grundstück entfernen. Ich werde dann nochmal hier ein bisschen abbauen. So, hier können wir ja ein bisschen rein. Das sieht man ja nicht so doll. Zack. Okay. Hier ist auch noch ein kleiner, glaube ich. Oh, diese ganzen Büsche, die sind immer so im Weg, ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen nervig. So. Okay, dann laufen wir jetzt mal wieder zurück. Was ist das hier? Ein Twing. Achso, ein, ein Twing. Okay. Das ist ein Twing. Ein Twingo. Ähm, so. Wir... Gibt es hier Berries? Ha, hast du Berries für mich? Yellow Elderberry. Ne, haben sie nicht. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir doch mal direkt hier weiter. Wir haben jetzt 34. Ja gut, das sollte theoretisch erstmal reichen. Wenn wir das hier gut verpacken. Dann müssen wir müssen ja hier drei hoch. Oder eher gesagt, mehr sogar noch. Aber erstmal drei hoch. Das sollte reichen. Ähm, hier müssen wir natürlich das Wasser auch teilweise wegmachen. Leider, leider. Aber egal. Ähm, wir machen jetzt erstmal die Umrandung fertig. Und ähm, ja. Also ich finde, ich glaube, das könnte, wenn man das... Äh, wenn man es gut baut, könnte das Haus echt was werden. Also das könnte echt schön werden, glaube ich. Man muss halt jetzt nur richtig bauen und auch irgendwie ein bisschen schön bauen. <lacht> Etwas, was ich nicht kann. Nee, Spaß. Ähm, ich kann, ich kann, ich kann, kann, glaube ich, schon schön bauen, aber es ist halt nicht symmetrisch. Es <lacht> ist halt einfach echt nicht symmetrisch hier. Das ist gerade ein kleines Problemchen. So, Da müssen wir das leider nochmal wegreißen. Hier, ich glaube, die Tür kann aber bleiben, oder? Die ist in der Mitte. Na, die Tür kommt eigentlich... Egal, wir, wir reißen das jetzt einfach weg kurz. So, komm, einmal weg mit euch. So, eigentlich kann das hier stehen bleiben, aber wir machen das jetzt trotzdem erstmal alles weg. So... Wir hatten ja noch die, die haben wir hier, nee, die haben wir nicht hier, die haben wir da reingetan eben, genau. Dann haben wir hier das dunkle Holz einmal. Und hier das helle Holz. So. Okay, und ich glaube, hier ist die Mitte ungefähr, oder? Ja, hier ist die Mitte. Das heißt, hier kommt die originale Eingangstür wieder rein so wie wir sie eben hatten ähm, wir müssen das halt gleich nur wieder richtig machen, aber ich weiß gar nicht möchte ich das eigentlich so ich weiß gar nicht, ich glaube ich möchte das gar nicht so haben, dass das so eine versteckte Tür ist ich würde eher sagen, dass ich die dunkel mache und dann irgendwie vielleicht etwas schöner gestalte mit dem Hammer genau, guck mal, wir können die ja so irgendwie als Glastür machen Okay, die, mal, die können wir jetzt so nicht mehr aufmachen. Okay, man kann sie also als eine Iron Door machen. Okay, das ist gut zu wissen. Ich weiß nicht, machen wir das so oder so oder so. Ich glaube, ich finde das schon... Ich finde das, glaube ich, schon so ganz gut. So finde ich das, glaube ich, ganz gut. Ja, das gefällt mir, die Tür. Das können wir natürlich später alles noch umändern. Das ist jetzt nur erstmal alles so provisorisch hier eingerichtet. Ähm... Ich werde dann jetzt hier erstmal ganz kurz die Sachen einmal zack und zack. So, dann werde ich hier mal ganz kurz die Dinger hinstellen, die die, die, die Crafting Bench und so. Mein Bett können wir ja theoretisch auch hier erstmal oben hinstellen. Ich verlagere das jetzt einfach mal hier nach hier oben weil ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das jetzt hier genau bauen werde. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist, ich wollte wo sollte das hin? Ich wollte hier genau, hier wollte ich den Keller machen. Das heißt, hier gehen wir dann später runter und können dann hier ähm, uns einen großen schönen Keller ausbauen. Das äh, muss ich jetzt ja aber nicht, ne? das kann ich ja auch offscreen zu, theoretisch machen. Man muss ja jetzt hier nicht irgendwie 5 Millionen Grabstunden haben, dass man hier irgendwie die ganze Zeit 3-4 Folgen lang nur rumbuddelt irgendwie. Ähm, deswegen, das werde ich wahrscheinlich offscreen machen, das hier einmal ausbuddeln schön und äh, einrichten und so weiter. Das können wir alles dann natürlich zusammen machen. Und ähm, ja, gut. Ich würde aber sagen, ich lege schon mal einen Grundstein, damit ich das äh, nicht vergesse, dass ich den hier machen wollte. Dann haben wir nämlich hier schon mal den... Grundstein sozusagen festgelegt, dass hier die Höhle reinkommt, sozusagen, beziehungsweise hier unser Untergrundkeller kommt. Ähm, das können wir natürlich alles mit den Carpentersblöcken noch ausbauen. Die können wir ja theoretisch, ich weiß gar nicht, können wir hier, wie schisseln wir denn? Ich weiß gar nicht, wie wir schisseln. <lacht> das ist das Problem. Ah, ach, guck mal. So können wir schisseln. Das heißt, wir können die Tür hier so ein bisschen, ja... Ja, doch. Ja. Doch, gefällt. Ja, doch, ich finde das mit dem, mit dem hier gar nicht so schlecht. Ne, mit dem. Genau, das fand ich gar nicht so schlecht. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch ganz kurz hier ein bisschen, haben wir noch so Sand, wir haben Sand, dann schmelzen wir mal ganz kurz den Sand ein. Damit wir ein bisschen Glas besitzen. Und ähm, in die Truhe können wir erstmal ein paar Sachen reintun, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich glaube wir müssen, wir haben ja noch hier Deadwood. Ich glaube daraus können wir auch Truhen machen. Das ist ja nicht gerade das schönste Holz. Ähm, hallo? Können wir daraus gar nichts machen? Wieso können wir denn aus dem Deadwood nichts Okay, gut. Dann können wir aus dem Deadwood nichts machen. Da muss ich hier ähm, Truhen draus machen, leider. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Thronen, also zwei Stück. Die können wir dann nochmal hier irgendwie ähm, so rüber. Und dann können wir hier einmal den Rest reintun, den wir jetzt nicht, bes äh, nicht besonders brauchen. So, was ähm, brauchen wir jetzt nicht? Wir brauchen die Carpenters-Sachen jetzt erstmal nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Das könnten wir gebrauchen, theoretisch. Und ich werde jetzt wieder den Shader mal anschmeißen hier. So. Perfekt und ähm, ja also ich würde eigentlich sagen dass wir jetzt ähm, hier so weit es ein bisschen einmal ausleuchten vor allem damit hier nichts drin spawnt und ähm, genau hier müssen wir auch noch was hin machen und wir hatten ja außen auch schon Fackeln angebracht gehabt aber die sind ja wieder weg weil wir hier <lacht> unser, unser Haus umgebaut haben. Aber ich glaube, von der Größe her, so erste Etage passt. Man könnte das ja so ein bisschen mehr etagig machen vielleicht. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, aber das werden wir schon hinbekommen. Und ich würde sagen, ähm, wir gehen jetzt nochmal eine Runde schlafen. Und ich würde sagen, ich mache heute mal eine kürzere Folge. Wir sind jetzt nämlich bei 17 Minuten 40 knapp. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es für heute. Wir haben eigentlich genug geschafft, würde ich sagen. Also wir haben... ne uns einen kleinen angebauten Keller gemacht, beziehungsweise wir haben den Keller ein bisschen kleiner gemacht, größer ausgebaut und so weiter und ähm, haben unser Haus ein bisschen verschönert und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, gerne eine positive Wertung da lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!